Wir sind hier heute nur der Rahmen für das Kunstwerk, möchte ich mal sagen, das eigentliche Kunstwerk, ist da drin Nur ganz kurz zur Vorgeschichte, wir sind Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur- und Städtepartnerschaft und unsere Praktikantin Lena hatte, also ein Jahr Praktikum bei uns gehabt und hat danach eine Ausbildung angefangen als Grafikdesignerin oder Grafikassistentin und ich habe sie mal gefragt, als sie mal zwischendurch da war und ihre Arbeiten zeigte, Mensch, habt ihr nicht mal Lust als Klasse eine Ausstellung hier? Mhm. Zu zeigen. Und dann kam die Lehrerin auf mich zu, Frau Grunwald, die auch hier ist und dann haben wir das mal kurz überlegt und haben zusammengestrickt, haben uns getroffen, die Schüler waren dabei und wir haben gesagt, hier, ihr macht eigenverantwortlich eine Ausstellung, ihr sucht ihre Werke selber aus, ihr guckt, wo es hinkommt, ihr rahmt eure Sachen selber und ja, jetzt ist das entstanden und mehr möchte ich gar nicht so sagen, weil, wie gesagt, die Schülerinnen und Schüler haben auch selbst was vorbereitet und nichtsdestotrotz ich erst mal unseren Bürgermeister Carsten Störberg ja, vielen herzlichen Dank, Frau Messerschmidt. Auch von mir einen herzlichen guten Abend. Ich freue mich, dass viele Eltern, Großeltern, Klassenkameraden hier der Einladung gefolgt sind. Und ich glaube, mit gutem Recht behaupten zu können, aus einer Idee ist heute Wahrheit geworden. Ich hatte es vorhin schon zu Lena selbst gesagt. Es ist für mich immer wieder. Äh, faszinierend, was man mit Grafik, mit Design, mit Zeichnen, äh, das ist ein Talent, mit dem man gesegnet ist oder nicht, so wie ich. Und daher ist es umso mehr äh, imposant zu sehen, was entstanden ist, was jeder seine, jeder seine Fantasie frei aufgelassen hat. Und ich habe noch mal ein bisschen informiert, was wie das zustande gekommen ist, klar das Praktikum bei der Stadt, das war der Auslöser, aber was auch dieses dieses Berufsschule, was die Berufsschule letztlich ausmacht und was die Ideen sind, was man mit dieser Ausbildung dann machen kann, ich hörte ganz unterschiedliche Ausprägungen, Werbefirmen, manche für die Burg Brokiewichenstein und so. Ich denke, das ist das, was es auch immer bedarf, dass man, dass man die Idee hat, dass man seine, seine Träume umsetzt und auch in Wort und Bild dort wiedergeben kann. Und das freut mich umso mehr, dass auch viele Eltern und Großeltern, sehe ich hier, den Ruf der Kinder oder Enkelkinder gefolgt sind und sich heute hier diese Werke einfach mal anschauen möchten und vielleicht auch unterschiedlich interpretieren, vielleicht auch in Austausch kommen. Was ist denn, was wird der Künstler damit ausdrücken? Das ist ja durchaus manchmal auch interpretationsabhängig und ich freue mich, dass diese Ausstellung so erstmals, muss ich sagen, hier in unserer Markthalle konzipiert worden ist. Und ich sehe es so ein bisschen als Startschuss. Ich wünsche mir zukünftig öfters hier solche Ausstellungen, sei es mit Fotos, sei es mit Grafikdesign, sei es mit anderen Ideen, sei es Lesungen. Ich denke, das sollte ich auch so ein kleines... Kultur äh, einod werden und dass man sich hier austauscht und gemeinsam auch schöne Stunden verbringt. Ich wünsche Ihnen ganz viel. Interesse, ganz viel Spaß. Fragen Sie die jungen Künstlerinnen, die Nachwuchsgrafikerinnen, äh, äh, welches Bild denn ihres ist, was damit ausgedrückt werden soll. Und vor allen Dingen wünsche ich jedem von euch, wenn dann die Abschlussarbeiten abgegeben sind, äh, ganz, ganz viel Spaß im Berufsleben, dass jeder auch eine Anstellung bekommt. Und ich kann es nur sagen, wir hier auf Mansfeld-Süthert, insbesondere auch in ICIM, sind ganz stolz auf euch. Und ich hoffe, dass jeder von euch hier eine Anstellung auch findet und hier in der Heimat bleibt und hier verbunden bleibt. Und auch wir brauchen hier im Landkreis einfach jeden, wir sind auf junge Leute angewiesen und es ist eure Chance, eure Zeit. Vielen Dank. Sehr geehrte Eltern und Gäste, wir begrüßen Sie recht herzlich zur Eröffnung unserer Kunstausstellung. Bitte achten Sie während der Ausstellung auf das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes sowie die Abstandseinhaltung. Unsere Kunstausstellung können Sie vom 17.03. bis 21.04. hier anschauen. Termine können mit der Stadtverwaltung Kultur vereinbart werden. In unserer Kunstausstellung werden zahlreiche Werke aus den Unterrichtsfächern ausgestellt, die wir in den vergangenen zwei Jahren angefertigt haben. Vertreten sind zum Beispiel Werke aus den Bereichen figürlichem Zeichnen mit Porträts, Grundlagen mit Stillleben und Spielkartendesigns, Druckgrafiken mit Linol- und Holzschnitten sowie Naturstudium mit Studienblättern zum Thema Pflanzen. Dies ist aber nur ein kleiner Vorgeschmack unserer Arbeiten. Ich hoffe, wir haben Ihr Interesse geweckt. Also es werden noch einige aus unserer Klasse hier vor Ort sein und sie führen nach vereinbarten Terminen. Die Termine stehen sie nochmal drin auf dem Tisch liegen also so wie draußen als Und wir bedanken uns nochmal recht herzlich an das Kulturteam der Stadtverwaltung, was auf uns zugekommen ist, wie Frau Messerschmidt schon sagte, und hat uns den Katharinenstift als Ausstellungsraum zur Verfügung gestellt und uns beim Aufbau sehr unterstützt. Und recht herzlich bedanken wir auch Tobias Jesch, der uns hier und heute bei der Ausstellung Musikalisch am Klavier begleitet. Es ist uns eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, also so wie mit Tobias Jesch und dem Kulturteam und der Stadtverwaltung. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind und wünschen Ihnen viel Spaß beim Betrachten unserer Kunstwerke. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich an uns Schüler wenden. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit und nun reiche ich das Mikro an Frau Buhmert weiter. Als Klassenlehrerin der Klasse GTA 20 möchte ich auch noch mal ein paar ganz wenige Worte verlieren. Es wurde jetzt schon gedankt an das Kulturteam der Stadtverwaltung und auch an Herrn Jesch, der uns heute musikalisch noch ein bisschen begleiten wird. Ich möchte aber auch sehr, sehr herzlich den Schülern danken. Ohne sie und ihr Engagement wäre das Ganze heute hier ja nicht zustande gekommen. Die schließlich mussten die Arbeiten ausgewählt, es musste geputzt werden, es mussten die Arbeiten gerahmt werden, transportiert werden und auch hier gehängt werden. Es wurden Plakate angefertigt, Einladungskarren gestaltet. Also es war schon rundum eine recht aufwendige Angelegenheit und das haben die Schüler mit sehr viel Engagement hinbekommen. Und dafür möchte ich den Schülern auch nochmal herzlich danken und natürlich allen, die sich hier sehr für die Ausstellung eingebracht haben, wie gesagt, mit dem Kulturteam. Und auch Herrn Jesch. Ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht zu einer kleinen Tradition machen könnten und in den nächsten Jahren öfter mal zu so einer Ausstellung einladen. Vielen Dank. By the sounds I'm breathing and hold tight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 Just like, cut another season. Not for long, just a time. Just like, cut another season. Maybe this time next year.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 Just You never fading whisper in the breeze